Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Spezialvideo. Die Veronika, die hatte in meinem Video, wo ich mit meinem grünen Zelt unterwegs war, auf der Tour von Winterberg nach Korbach mir eine Nachricht hinterlassen. Ja, mit diesem Frontständer. Genau, Frontständer, das ist jetzt das Stichwort. Genau. Und so ein Frontständer, ähm, wie ich ihn hier jetzt zum Beispiel habe, ich zeige das mal näher in die Kamera, ich hoffe man sieht das, genau hier den kann man dann über so eine Drehfunktion raus und rein machen und ja das Problem ähm, worum es geht ist eigentlich, dass wenn man dann hier alle seine Taschen dran hat, ja, das Bike eigentlich ohne einen zusätzlichen Frontständer, also Frontfahrradständer, ziemlich instabil ist. Das heißt, das Bike schlägt dann meistens so extrem ein, anstatt halbwegs gerade oder, ja, es schlägt dann, wie gesagt, sehr stark ein, fast quer zur Fahrtrichtung und ja, ist dann einer entsprechend starken Kippfunktion ausgesetzt. Ja, ich habe wie gesagt dieses Mal habe ich auch Affilate Links, werdet ihr dann unter dem Video finden, das sind Links die dann zu den Produkten führen, die ich jetzt hier vorstelle, wo ich laut Amazon ein paar Cent dran verdiene. Wie viel das letztendlich ist, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall mal angefangen und jetzt eingefügt. Ähm, ihr findet diese Links. Für euch kostet das keinen Cent mehr. Nur ich äh, bekomme dann, wie gesagt, ein paar Cent dafür. Ja, wie gesagt, es ähm, geht auch hier, wie gesagt, um diesen Frontreiter. Ich habe den mir hier von c gepäckträger vorne c Reider nennt sich der den habe ich mir schon vor längerer zeit angeschafft ich zeige den mal hier in die kamera damit ihr den mal seht den habe ich auch bei amazon gekauft ist ja amazon relativ praktisch weil ich nicht wusste wird das alles passen oder nicht und äh, von daher ähm, ist man bei Amazon eigentlich immer ganz gut auf der sicheren Seite. Wenn es nicht gefällt, kann man es problemlos zurückschicken und dann umtauschen oder eben eine Gutschrift. Ich werde nachher auch noch ein paar Nahaufnahmen machen, wie ich das hier an meinem Bergamont-Fahrrad äh, äh, befestigt habe. Das habe ich mir letztes Jahr gekauft. Ist ein tolles Trekkingbike und hat natürlich hier oben hier sehr dicke, Federungsschafte, die sind, wenn ich das mal hier so gerade messe, rund 42,5 mm dick und da war es mir natürlich wichtig, dass ich ähm, da, wie gesagt, einen Frontgepäckträger finde, der auch hier die entsprechenden Befestigungsmöglichkeiten hat mit den dicken Schellen, also im Durchmesser groß sind, sodass ich da dann auch keine großartigen probleme habe wenn ich die dann da entsprechend ähm, dran mache wie gesagt ich habe mich ähm, letztendlich dann für diesen ich zeige den mal wie gesagt ihr findet die die links dann alle unten unter dem video ich werde aber auch hier schon mal ich habe die mal ausgedruckt von den amazon seiten also ich habe mir hier an meinem vorderrad diesen ständer gemacht <lacht> also da steht jetzt hier alu wq wq alu wq fahrradständer Fahrradseitenständer, aluminiumlegierung einstellbarer fahrradständer mit rutschfesten gummifuß ähm, ich zeige den euch mal hier in die, in die kamera so sieht er aus wie gesagt link füge ich dann ein ja ich habe den genommen muss ich dazu sagen ich muss euch das dann auch noch mal zeigen ähm, weil dieser hier die die zwei loch hat hier und hier allerdings ist der zu breit und deswegen habe ich mir da später ähm, separate Löcher zugemacht. Und zwar habe ich die enger gebohrt. Ich hoffe, man sieht es hier. Zwei neue Löcher mit circa 5 mm für M5-Schrauben. Ja, ich zeige euch auch dann gleich mal warum dazu nehme ich jetzt mal die kamera raus also wie gesagt ich habe das umgeändert und zwar deswegen weil dann hier das ist wie gesagt wie ihr seht hier der entsprechende ständer den ich euch gezeigt habe hier unten habe ich das entsprechend schon gekürzt also man muss das füßchen hier das kann man mittels der Schraube hier lösen und dann kann man den rausziehen und dann, ja und dann kann man den kürzen, muss man machen. Ihr seht ja, ist hier nur noch ein kleiner Abstand übrig. Ja und hier oben, wie gesagt, musste ich dann, weil der Abstand geringer ist, musste ich dann da, ich zeige euch mal, ich gucke mal gerade, ungefähr ja 20 mm. Abstand habe ich dann für M5 Löcher gebohrt. Ich hoffe, man sieht es dann so gerade im 20 mm Abstand. Genau das Gleiche habe ich dann entsprechend da unten. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob man sieht. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Genau, hier habe ich dann hinten in dem Ständer die beiden Löcher gebohrt und habe den Ständer hier schmaler gemacht in der Breite, damit das vorne in der Front dann auch passt, also hier habe ich ja an dem, an dem Lowrider habe ich mir ja hier noch ein entsprechendes Aluminiumblech gemacht. Das Ding ist, jetzt muss ich mal gerade nachmessen, 6 mm, 6 mm dick und und 40 mm breit. Das habe ich, wie gesagt, dann hier nochmal mit entsprechenden Schrauben, die hier an dem Langloch hier, hier ist ein. Langlochschlitz der geht hier über die gesamte, fast über die gesamte Breite, und da habe ich dann auch eine M5-Schraube durchgemacht und von hinten mit einer Mutter festgemacht. Das gleiche habe ich dann hier oben gemacht durch dieses Alublech, 5, wie gesagt, 6 mm dick und 40 mm breit. Ähm, die Länge müsste ich dann noch nochmal nachmessen. So, die Länge dieses Alublechs, was dann hier an dem Lowrider dran ist, beträgt dann hier 30 cm. Das ist, wie ihr seht, völlig ausreichend. Und wie gesagt, hier unten habe ich dann die zwei Löcher gebohrt für den Ständer hier der leider im Auslieferungszustand hier zu breit ist das habe ich dann halt rechts und links abgesägt und wie gesagt im Abstand von 20 mm habe ich dann hier die Löcher gebohrt sowohl hier in dieser Aluschiene und auch in dem, in dem Ständer ja, das ist dann die Sache. So funktioniert das ganz gut. Und wie ihr seht, wenn man jetzt hier das Rad entsprechend rumdreht, dann relativiert sich das und das Ganze sieht dann relativ stabil aus. Wie man dann hier hoffe ich mal so von der Seite sehen kann. Ich muss dazu jetzt mal ein bisschen weiter weggehen. Ähm, man muss wie gesagt auch hier eine gewisse neigung haben ähm, also sprich gegen die fahrtrichtung muss es ein wenig schräg sein das rad also es kann nicht man sollte den ständer nicht jetzt so völlig gerade in linie mit dem rad machen ähm, sonst bekommt man keine entsprechende seitenstabilität Ja. Ähm, das wäre jetzt eigentlich zu dem Ständer zu sagen, den ich verwendet habe. Ja, noch vielleicht hier zu dem, zu dem Lowrider selber, den ich auch, wie gesagt, bei Amazon gekauft habe ähm, von Cefal Gepäckträger vorne, Cefal Rider. Ja, aktuell koste, kostet er 53,99 sind natürlich gerade alle so ein bisschen im freien Fall, wie ihr ja sicher selber alle wisst. Und ihr seht hier habe ich die die Schellen. Ich glaube die waren dabei. Hier ist auch noch eine Gummi ähm, Unterlage, damit man sich nicht die ähm, hier die den Schaft, den Lack vom vom äh, Stoßdämpfer äh, vermurkst also wie gesagt hier ist dann so eine gummilippe so ein gummiband das kann man ringsrum unterlegen unter diese unter diese schelle dann ist das auch geschont ja hier seht ihr dann im unteren teil dasselbe noch mal allerdings habe ich hier auch ähm, wieder spezial sachen machen müssen weil hier ist zum Beispiel der Abstand, den, den Abstand hier musste ich dann mit einem Aluhörchen erhöhen, so dass ich dann auf die entsprechende vernünftige Gesamtbreite hier komme, dass das auch dann einigermaßen parallel ist. Also ich habe dann hier äh, 20 Zentimeter wie ihr hier so ungefähr sehen könnt und ähm, damit das auch so ein bisschen parallel aussieht ja im vorderen bereich ist ja hier der bügel zur stabilisierung damit das hier wenn man hier die taschen dran hat nicht allzu stark rumwackelt. deswegen sieht das dann auch von unten ich guck mal Na, also hier ist es dann zwischen dem reifen entsprechend frei da muss man luft lassen ja dann hat man bei dem ähm, c fall Low Rider noch hier die die möglichkeit beziehungsweise hier habe ich für die ich habe eine steckachse hier ähm, an dem rad ich habe aber auch ein anderes rad das sind auch Schnellspanner, dass man hier wie gesagt, dass man sieht oder man kann hier sehen, dass das dieser Querbügel hier, der bis hier vorne rauf geht, der geht ja hier zur Stabilisierung. Also dieser Träger ist sehr stabil, weil er eben auch hier fest verschweißt ist, also Aluminium verschweißt hier und hier oben sodass das auch in sich der Träger selbst nicht so ein wabbeliges Dingen ist. Und man hat hier, wie gesagt, anhand dieser Aussparung ähm, passt das sehr gut, dass man hier auch noch an den Schnellspanner kommt und das Rad ohne Probleme ausbauen kann. Ähm, Im Falle eines Falles, falls man mal einen Platten hat und den Schlauch wechseln will, wechseln muss oder will, ist das alles kein problem ohne dass man den den rad den den frontreiter hier großartig abmachen muss das sind hier die die entsprechenden abstandshalter beziehungsweise wenn die tasche drauf ist ähm, kann es sein dass das hier hin und her wackelt und aus dem grund habe ich mir dann hier noch äh, kleine schlauchstellen dran gemacht die die möglichkeit bieten dass die tasche nicht immer hin und her rutscht also wie gesagt ihr seht das ganze ist schon recht stabil und ich habe die erfahrung gemacht persönlich dass das sehr gut ist ähm, manchmal hat man ja auch nur eine wiese äh, als untergrund und ich hatte da ähm, immer probleme wenn ich dann mit gepäck unterwegs bin mit voll beladenen taschen dass das rad sehr instabil steht ja so sieht das ganze dann aus in reihe also wenn man es ordentlich alles gemacht hat ist das sehr stabil ich will euch mal zeigen ich guck mal ob ich hier jetzt mal das rad mal fixieren kann ihr seht also wenn ich hier ziehe und versuche das jetzt hier den Lowrider hier hin und her zu bewegen. Also das ist schon sehr fest. Ja, ach so, da fällt mir noch was ein und zwar unten habe ich mir letztens noch ähm, noch mal eine Befestigung gegönnt hier ähm, an dem ähm, an diesem Alublech an der Schiene und zwar hier unten habe ich mir eine M4 Schraube selber als U gebaut gebogen, U-förmig, damit ich die dann hier vorne entsprechend ähm, festmachen kann, beziehungsweise hier dann kommen die beiden Enden von dem U raus, hier und hier und da habe ich dann eine, eine selbst sichernde M4-Mutter, beziehungsweise zwei Stück jeweils drauf gemacht. Ich hoffe, dass die jetzt von den Taschen her nicht stören. Also bislang, man muss natürlich hier immer gucken, dass man ähm, an diesem, an dieser Aluschiene mögst, möglichst ähm, guckt, dass hier jetzt so flächig, ähm, sage ich mal, hier nichts übersteht, weil das alles sonst an den Taschen scheuern könnte, ähm, weil dieser Bügel ist ja jetzt hier nicht unbedingt extra dafür gemacht den habe ich ja selber dran gemacht und zwar damit eben dieser dieser Ständer hier unten äh, wirklich stabil an diesem an diesem Rahmen bzw. an diesem Lowrider befestigt werden kann, weil die meisten Befestigungsmöglichkeiten, ähm, die ich so gesehen habe, an diesen ähm, Lowridern oder dies so, ähm, ja sage ich jetzt mal, so wie man sie in, auf den Internetseiten sieht, funktioniert das alles nicht und ähm, ja, das war mir alles irgendwie viel zu zu spickelig, wie ich immer sage, also nichts Halbes und nichts Ganzes und deswegen habe ich mich dann äh, dazu ent, ähm, durchgerungen, eben wie gesagt hier diese, diese 6 mm dicke und 40 mm breite Aluschiene dran zu machen das Gewicht, ähm ja Gott, ich würde ein paar Gramm wiegen, wiegen, aber wie gesagt, da das bei mir ein E-Bike ist, ähm, sage ich mal, schiebt der Hund rub, äh, wie, man, wie man so im Platz sagt. Hauptsache, das Ganze ist stabil und äh, ja wackelt dann nicht und, und äh, lässt mich dann irgendwo irgendwann unterwegs auf der Tour im Stich. Also bis jetzt hat das super geklappt und ich bin damit sehr zufrieden. Ich kann das euch so nur weiterempfehlen. Ja, wie gesagt, hier dieses ähm, Dingelchen. Ich hatte mir wie gesagt auch schon mal so eine Schiene gebastelt als Prototyp. Da hatte ich dann ähm, glaube ich hier zwei Stück ähm, auch 40 mm breit. Ähm, zwei Schienen, weil ich ähm, erst die 6 mm dicke. Schiene nicht hatte, die habe ich dann im Internet bestellt, ähm, habe ich es erstmal hier mit zwei Schienen Doppelpack ausprobiert, ähm, ich glaube die sind ca. 2 mm dick pro Stück und hatte dann wie gesagt diesen, diesen anderen, ähm, also hier diesen Tubus Ständer, ähm, auch hier bei Amazon, ich stelle natürlich auch wie gesagt den Link rein. Ähm, ausprobiert das ging auch eine ganze Weile ganz gut, ähm, aber irgendwie aus irgendeinem Grund war ich dann doch nicht so ganz zufrieden. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Wie gesagt, man kann das hier durch das Kurbeln kann man die Länge hier, äh, wie weit das dann rausragt, das Füßchen kann man dann verstellen so damit ihr das seht wie das das ist jetzt hier der kleinste abstand den man einstellen kann ja und jetzt seht ihr hier ist das jetzt der der maximal also so kann man natürlich bequem durch dieses rändelrädchen hier kann man dann natürlich den den abstand mh, vergrößern oder verringern hat den vorteil oder den Charme wenn man natürlich unterwegs ist und ähm, hat noch nicht so richtig die richtige einstellung gefunden äh, kann man das ohne probleme verstellen und anpassen ähm, Tja, wie gesagt ich weiß jetzt gar nicht warum ich den jetzt nicht mehr genommen habe auf jeden fall habe ich wie gesagt den hier diesen ständer für stabiler gehalten ähm, den kann man natürlich wenn man einen Imbusschlüssel dabei hat hier, ähm, kann man das natürlich auch unterwegs einstellen. Ne? Mit dieser Imbusschraube hier kann man das Beinchen dann hier rausziehen und, oder reinschieben. Ähm, nur wie gesagt, da, dieser, da diese, dieser Fuß eigentlich für hier in, die, in der Mitte gedacht ist, ähm, als Mittenbefestigung, ist der im Auslieferungszustand hier natürlich sehr viel länger? Und wie gesagt, da muss man dann ein paar Stücke absägen. Das ist aber kein Problem, das ist Alu. Ist also alles einfach zu machen. Ja, gut, ich hoffe, dass ähm, dass das Video euch soweit weiter geholfen hat. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt. Ähm, mal ein paar Affilate ähm, links eingefügt die findet ihr dann unten und dann findet ihr die Produkte relativ einfach und schnell und äh, ja ich hoffe dass euch oder vor allen Dingen der Veronik Veronika äh, das jetzt weiterhilft ähm, ja man muss da natürlich ein bisschen handwerkliches Geschick an den Tag legen um das dann auch entsprechend so bewerkstelligen zu können. Aber warum nicht? Ähm ich hätte es sonst jetzt auch gezeigt, wie ich es installiert habe bzw. gemacht habe. Aber dann müsste ich jetzt wieder alles zerlegen und äh ich bin ja froh, dass ich es dran habe. <lacht> okay, ähm sollten noch Fragen sein, schreibt einfach in die Ko Kommentare rein. Ich hoffe, ich konnte so weiterhelfen und winke, winke, bis zum nächsten Mal.